So, also nochmal, ähm, ja, ich heiße, ich heiße Carsten Röber, ich bin der Byteborg vom Hackerspace in Frankfurt und ich habe euch heute ein Projekt mitgebracht, das eigentlich eher so ein bisschen unhackerspacey ist, es handelt sich nämlich um Holz. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal was mit Holz gemacht, so, ah yeah, cool, äh, Möbelbau, <lacht> ja, genau. Also, hier, genau, Mannheim sieht man ja, ist ja auch schon so ein bisschen im Möbelbau drin. Gell? Also, ähm, ja, ähm, ich habe ein Bett gebaut, ähm, letztes Jahr schon, äh, für meine Tochter. Und ähm, ja, das war so ein Herzenswunsch von ihr, nachdem ihr großer Bruder ein tolles äh, Stockbett gehabt hat und äh, sie in ihrem Zimmer dann auch eins haben wollte, war halt die Mission. Bauen, da gab es aber wegen Dachschräge nichts, was irgendwie so reingepasst hat, was irgendwo, was du fertig kaufen kannst äh, für ein paar hundert Euro zusammen. Iki, iki, iki, Ikea und gut. Ähm, also selber bauen. Ähm, und dann habe ich das eben erstmal digital in Angriff genommen, habe mir das überlegt und ähm, habe das dann in analog, in die analoge Welt überführt. Ähm, digital war halt so ein Ding. Ich mache unter der Woche relativ viel so mit Open ähm, und habe das Ganze eben, weil mir das so mein, sagen wir mal, geläufigstes Tool ist, mal in, in Open SCAT angelegt. Ähm, jetzt lässt sich ein Bett nicht so extrudieren, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt ganz gut, denn ähm, ich weiß nicht, ihr habt ja hier auch eine ganze Menge Innenausbau und so weiter. Insofern kennt ihr euch wahrscheinlich mit den verschiedensten Holzmaßen der verschiedenen Lieferanten mittlerweile zu Genüge aus. Und ich fand es ja eine ganz interessante Einsicht, dass die alle irgendwie um drei oder fünf Millimeter unterschiedliche Raster und Sägemaße und so weiter haben. Bin halt echt drei Tode gestorben. Also habe ich das ganze Ding parametrisiert gemacht, sodass du halt sagen kannst, okay, hier, was weiß ich, meine... Äh, Matratze ist, äh, ist ein äh, Meter breit und dann ist halt das Bett ein Meter breit oder in meinem Fall halt eben 90 cm ist 90 cm und wenn ich halt irgendwie äh, äh, 58er Stangenmaterial habe, habe ich 58er Stangenmaterial, Und wenn ich halt 158er Stangenmaterial habe, habe ich 158er. Im Nachhinein wäre das für meine Tochter keine so schlechte Idee gewesen, ähm, aber passt auch so. Ja, und das war halt so uh, wielding the pure power of parametric CAD. Das war äh, an, beim Einkaufen halt ein ziemlicher Bringer, weil da kannst du dir halt aus dem Baumarkt A irgendwie das holen, aus dem Baumarkt B das und kannst das irgendwie zusammenwürfeln und mal schnell irgendwie auf dem Parkplatz Laptop aufgeklappt, aha, das kriege ich nicht. Andere Parameter rein, zuck, zuck. Ähm, die Zeichnung ist so gemacht, habt ihr vielleicht hier so gesehen, dass die, äh, dass der komplette die komplette Konstruktion, alle Längen nochmal ausgegeben werden. Das heißt, ich habe sozusagen die Bomben, also die, die, die, die, die Materialliste an Zuschnitten und so weiter, die ich brauche äh, direkt, wenn ich die Zeichnung kompiliere. Ähm, das ist eigentlich so der, der Knackpunkt dabei gewesen. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich habe das Material gescoutet an einem Tag und dann habe ich es am nächsten Tag gekauft und dann war schon irgendwie das, das Vierkantprofil im einen alle und bin ich rübergefahren zum Hornbach, habe auf dem Parkplatz einen Laptop aufgemacht äh, habe halt die Kalkulation geändert, äh, zap zap, die richtigen Maße gehabt, dann kannst du halt die äh, Beschnitte irgendwie mal schnell zusammenwürfeln und habe dann halt dort das andere Material, den Rest gekauft. Ja, ähm, ja die Bombe, die ist dann relativ übersichtlich, also es hat mich dann ziemlich, äh, ziemlich gewundert. Äh, so nach dem Einkaufen war ich dann inklusive Lack und so weiter irgendwie 100 und 60, 170 Euro äh, leichter in der Tasche. Aber das ist jetzt äh, für so ein Bett eigentlich relativ wenig. Ähm, ja, Ich habe angefangen dann mit viel Holz. Also so eine äh, Auto rechte seite durchladung bis mh, ja, auf Höhe der Fenster im Auto. Ich ähm, habe bei einem Freund äh, den, ganzen, den ganzen Kram dann erstmal rot zugeschnitten. Ähm, hab mir einen Boardplan gemacht, den habe ich ehrlich gesagt dann nicht im CAD gemacht, weil wenn du das in OpenSCAD angehst und sagst, ich will da auch noch einen Boardplan reinbauen, das grenzt an Masochismus und es, ist, es führt halt echt zu nichts. Also da die, ich habe ein paar Makros mal geschrieben und mal ausprobiert, äh, vor und zurück, aber das so zu positionieren und aus, auszudrucken am Ende, dass du auch was davon hast, ähm, kannst du halt total vergessen. Und wie ihr hier seht, an den verschiedenen Farben, ich habe äh, das Ganze so reduziert, dass es nur zwei Typen Bohrungen in der ganzen Konstruktion gibt. Und die äh, haben eine Richtung. Also es gibt immer ein, ein, ein, dicke, ein, ein, ein dickes Ende sozusagen, einen dicken Durchmesser und einen dünnen Durchmesser auf der einen und auf der anderen Seite. Und äh, gelb und rosa äh, sind nur die Abstände vom Rand. Das heißt, ich habe das, das komplette Raster so runterstandardisiert, dass man möglichst wenig Fehler auch bei machen kann. Ja, dann habe ich mir Hightech zusammengebaut, irgendwie. das ist so eine kleine Helling mit einem Anschlag äh, auf dem äh, Bohrständer, sodass man halt äh, passend, äh, passende Löcher reinmacht. Ähm, die, ähm, die Verbinder, die ich gewählt habe, sind aus den 20er Jahren, das hat der Herr Rietfeld, das ist so die holländische Antwort aufs Bauhaus gewesen in den 20ern. Ähm, zu Genüge in verschiedensten Möbelstücken schon äh, eben ausprobiert. Da habe ich mir gedacht, naja, also, hm, funktioniert wunderbar. Ich habe euch hier mal einen Prototypen, Prototypen, so, das war das Stellmodell, das erste mitgebracht. Könnt ihr mal durchgeben, könnt auch ruhig mal Kraft drauf einwirken lassen. Ähm, überraschenderweise, es hält unglaubliche, unglaubliche Energien aus. Also das, das, das, das kannst du belasten, da gehen Kräfte rein, also die, die Verbindung. Nimmt einfach, wie setzt halt nichts in Biegemomente, sondern ist meist in Reibung, um es wirklich so für Kinderbetten 1a zu empfehlen. Ähm, hat mich auch der Finn, der heute leider nicht dabei ist, so ein bisschen draufgehoben. Ähm, ja, dann hatte ich die ganzen Zuschnitte fertig, den ganzen, äh, die ganzen gebohrten Hölzer irgendwie übereinander liegen. Und äh, ehe ich das dann so zum Lackieren bewegt habe, habe ich gesagt, gut. Äh, ich komme ja aus dem Softwarebereich, ähm, machen wir mal einen Integrationstest und habe mal äh, so ein Sandbox-Build gemacht, sozusagen. <lacht> ähm, und äh, da seht ihr schon, da war dann so <lacht> mal so eine Bohrung dann doch an der falschen Stelle. Äh, da hat das Telefon geklingelt. Also es ist tatsächlich so, wenn du einfach irgendwie so beim 40. Holz bist und bei der 110. Bohrung. Und dann schmeißt ich halt irgendwie so ein einfacher Telefonanruf tatsächlich auch schon raus aus der Konzentration. Das habe ich dann nochmal nachgezogen, später auch den Balken umgedreht, dass das irgendwo in der Ecke verschwunden ist. Ja, dann habe ich meine Nachbarn so einen ganzen Nachmittag damit beglückt, mit Schleifwärm vom Balkon. Habe mir von einem guten Freund irgendwie so ein anderthalb Kilowatt Festo ausgeliehen. Und habe das ganze, ganze Holz halt schön, schön glatt gemacht, nochmal abgestrichen, so richtig schön nachbearbeitet. Habe das Ganze mit Leinöl und Bienenwachslasur lasiert. will kommt ja in ein Kinderzimmer, bis ja keine Chemie drin haben. Ähm, ja, habe Befestigungssätze organisiert und weil Kinderbett habe ich mir gedacht, naja, was für Dachstühle irgendwie taugt, ähm, nimmst du halt mal M10. <lacht> also das ist ja das, was ihr äh, hier als äh, genau gerade rumgebt. Ähm, das hält schon so einiges aus. Ähm, ja, dann habe ich das Ganze an einem Abend zusammengebaut. Das, da hatte ich eigentlich viel mehr Zeit für eingeplant. Also ich habe gedacht, ich könnte ganz, ganz schnell mal so an einem Nachmittag irgendwie einen Zuschnitt und Löcher reinmachen und äh, dann an einem anderen Tag vielleicht das ganze zusammenbauen, zwar genau andersrum. Also ich habe äh, anderthalb Tage für, für den Zuschnitt und fürs Markieren und äh, halt das Holzbearbeiten gebraucht und der Zusammenbau, der war halt dann äh, eben mit dem tollen Bohrplan und allem, was ihr vorhin gesehen habt, in, im Endeffekt zweieinhalb Stunden äh, durch. Ähm, ja, und dann war es fertig und dann äh, kam halt die Validationsphase und ich habe da zwei Tester. Die haben dann gesagt, hey, äh, Papa, ist äh, toll, was du da gebaut hast. Aber guck mal, da wo, die, wo der Lattenrost drin hängt, äh, das hat noch scharfe Kanten. Da habe ich mir halt gedacht, so okay, rap rap to the rescue. Ich <lacht> ähm, habe mal schnell im Open SCAT so ein kleines Design für einen Überwurf für diese Dachprofile gemacht, die ich für die Aufhängung verwendet habe. Die habe ich euch... Ups, Hallo. Okay. Never mind. Die habe ich euch auch mal mitgebracht. Auch parametrisiert, also mit mit äh, Fehlervariablen drin und so weiter. Da habe ich auch zwei Approximationen gebraucht, da PLA ja ein bisschen sich zusammenzieht, ein bisschen shrinkt, hat, wenn es erkaltet, um das halt so auszubeildofern, dass das halt schon, sag ich mal, saugend passt sich nicht selbst irgendwie davon runter bewegt, aber es auch nicht mit dem Holzhammer irgendwie draufkloppen musst. Ähm, ja, habe die, äh, die Kerle dann, wie gesagt, als Prototypen ausgedruckt, dann mal so ein ganzes Blech gemacht direkt und äh, die draufgetan. Und äh, das, was ihr hier seht, ist halt auch dann der nächste Vormittag, äh, da das einfach nochmal Matratze rausgehoben, die Dinger montiert und äh, Customer is happy. <lacht> ja. Das ganze ist auf äh, danke. Das Ganze ist auf GitHub zum Remixen. Also äh, wer auch immer mal da reinschauen will, wie wenn man Holz und Kett, das ist ja auch so ein Ding, was nicht, nicht wirklich ähm, ich mal, gang und gäbe ist. So ein Freund von mir, der baut Möbel und, und Messekram hauptberuflich und ich habe den mal darauf angesprochen und sagte: Ja, ist kein Problem, guck mal. Dann zieht er halt so ein Blatt Papier aus dem Schreibtisch und nimmt da halt dann irgendwie so ein, so ein äh, so einen Bleistift und fängt dann an, was zu skizzieren. Dann sage ich: Ja, machst du, das, machst du das immer so? Und dann sagt er: Ja, ja. Ähm, und irgendwie Holz, Holzbau mit, mit Cat Support ist, äh, glaube ich, auch so eher die Ausnahme. Insofern, wenn ihr das remixen wollt oder einfach mal gucken wollt, wie, was weiß ich, das Ganze, die ganzen kleinen Tricks und Ecken sozusagen, die man in Escape braucht, um solche Modelle zu machen, die halt nicht zum Reprap-Drucken sind, seid ihr herzlich eingeladen, da drauf zu gucken. Meine E-Mail-Adresse ist carsten.de, könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben, wenn Fragen sind oder forken pushen, machen, tun. Ja, vielen Dank. Wie lange ging der Zeitaufwand? ja, Fragen? Ja. Zeitaufwand? Insgesamt, also ich habe von äh, von Ende zu Ende, ich habe das in, in der Urlaubswoche gemacht, die ich eben mit meiner Familie verbracht habe. Ähm, ich sag mal, netto, netto waren es Stramm gerechnet zwei Vollzeit-Tage, mhm. ähm, einer davon mit einer zweiten Person, einfach um das lange Holz äh, zu handeln und so weiter. Das ist einfach total praktisch, wenn du noch jemanden anders dabei hast. Ähm, ja, und in aber Kassen? insgesamt hat sich das über, über vier Tage, also eine kurze Woche gezogen. Und Insgesamt die Kosten waren jetzt für, für das Bett inklusive Beschlägen irgendwo so 100, und, und Lasur und, und Kram, also ohne Arbeit natürlich, ähm, 170 Euro so über, über den Daumen. Muss dazu allerdings auch sagen, ich habe das aus äh, qualitativ ganz gutem Fichtenholz gebaut, Konstruktionsholz und nicht aus Buche, wie ich es ursprünglich äh, machen wollte, weil das Buchenleimholz, was im Baumarkt und im, in der Holzhandlung, die ich halt im Zugriff habe, war war so unter aller Sau, ganz ehrlich, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Ich habe gesagt, dann baue ich es halt aus, aus Fichte und habe einfach more bang for the buck, ja. Ich habe auch mal ein Doppelbett gehabt und mhm. da hat dann ein Eckpfeiler gefehlt, der ist irgendwie verschwunden. Mhm. Und dann habe ich mit einem Kumpel, der Schreiner ist, das versucht nachzubauen. Mhm. Das war aber dann schwierig, weil das in den Größen vorhanden mhm. genau. ist, Genau. ist. Und das haben wir dann halt eben trotzdem hingekriegt. Aber wir haben es dann halt mit diesen speziellen Schraubendingern gemacht, ja. die aber ziemlich gut sind, und da einfach reingebohrt. Ja klar, dann aufeinander montiert. Genau, und ein ja. Stück muss ich rein- und rausbohren. Aber mhm. das war schon ein ganz schöner Aufwand. Da haben wir auch zwei Tage gebraucht eigentlich, halt mhm. ja, spontan. Mhm. Und es war recht teuer. so 30 mhm. die Euro 35, 40 mhm. Euro, ja, ja. haben wir schon müssen. war nur ja, wenn es Vollholz ist, Massivholz. also ja, ja. Ähm, was Zeitaufwandsrelevant ist da halt auch noch deine Vorbereitung. Also, wenn du eine Vorbereitung hast, wo du sozusagen im Kopf alle Schritte schon mal vorher durchgehst, mhm. ist das, dann, du das nicht abträglich. Ja, ja, also günstig ist das auf jeden Fall. Ja. Also, mein Kumpel hat mir gemeint, als Schreiner es ist eigentlich billiger, ich werde das gerade zu kaufen. Das habe ich auch schon jetzt. Ich habe das, was ich eben euch gezeigt habe, ein Slides schon auf dem webmontag gehalten. genau das, das Feedback habe ich schon mal gekriegt. Und äh, ja, dem ist nicht so. Das ist, äh, urbane Mythen. Okay, danke.